Ja, hallo von unserer Seite. Ähm, Micha hat uns ja schon ein bisschen angekündigt. Ich verliere ein, zwei Sätze dafür darüber, was wir getan haben. Wir haben ja gerade schon gehört, äh, JugendHakt hat großartige Softwareprojekte gehabt oder allgemein alle möglichen Projekte. Und ähm, dabei gibt es, äh, sag ich mal, die Herausforderung, dass die Kids und Jugendlichen schon eine gewisse technische Hürde meistern müssen, um dort gut ankommen zu können. Und, Manche haben eben diese Herausforderung noch oder haben diese Voraussetzungen noch nicht und wir wollten auch ein Angebot schaffen, dass äh, äh, Kids und Jugendliche, die Lust darauf haben, aber noch nicht technischen Sachverstand mitbringen, hier auch irgendwie ankommen und reinwachsen können. Und deswegen haben wir zusammen äh, mit, dem, äh, Landes, äh, mit den äh, Medien-Scouts im V, äh, die, die Antje dort hinten äh, managt, ein, ein Hello World-Programm aufgezogen, wo wir ein bisschen einfach an Technik heranführen wollten. Ähm, ohne schon große Vorkenntnisse zu haben. Dazu möchte ich am Anfang noch kurz ein ganz, ganz großes Danke an das Schülerlabor von der Universität Rostock, Institut für Mikroelektronik und Datentechnik loswerden. Äh, die Birgit Kumpolz und ihr Mitarbeiter Nils Nikolaisen, äh, die haben da hervorragend uns unterstützt mit ihrem Eisstielroboter Spurt. Und äh, was das damit auf sich hat, das erklären euch gleich die Kids. Ja, wir haben einen Eisstielroboter gebaut. Der kann auf einer schwarzen Linie fahren. Dafür brauchten wir viele elektronische Teile. Und ich will euch jetzt mal zeigen, wie, so, wie der funktioniert. Und wir haben auch eine selber gemachte Stoppuhr. Da zeigen wir mal. Das zeigt euch dann Felix. Ja, das hier ist die selber geprogrammierte Stoppuhr. Das ist eine Kaliope, erkennt man relativ gut an diesen Ecken. Das ist sehr auffällig für diese Kaliope. Und wir haben auf der mit mithilfe ähm, eines Internetprogramms eine Stoppu programmiert, ähm, die wir mit zwei Knöpfen auf der Kaliope ähm, starten und stoppen können. Sie hat auch so eine Art kleinen Display. Und ähm, ja, hier diese ganzen weißen Punkte, das sind die LEDs, und die, kann, die können uns auch einigermaßen was anzeigen. Zwar nicht so genau, aber sie können uns was anzeigen. Warte mal, ich muss gut 5,7 Sekunden <lacht> Ja, dann haben wir noch mit einem Galliopen gearbeitet, das sind diese Stände ja. ähm, Die konnte man halt verschieden programmieren Und in den Pausen haben wir oft Spiele gespielt wie Halma oder Slidersnake mit echten Menschen und, ja, die Galliopen kann man halt verschieden programmieren auf Musik oder zum Beispiel, dass dann eine LED leuchtet und, ja. Und was haben wir ganz zum Schluss mit den Galliopen gemacht? Ähm, da haben wir alle die Galliopen halt darauf programmiert, dass die sich gegenseitig verständen, verständigen können. Und dann haben wir uns halt sozusagen Nachrichten geschickt. Genau, und das zeigen euch die Mädels nochmal. Also was wir jetzt hier sehen ist quasi, dass der eine Kalliope eine Nachricht äh, losschickt und der andere Kalliope dieselbe Nachricht empfängt und dann anzeigt. Und die Mädels haben sich ausgedacht, dass es eine Frage gibt und der Empfänger der Frage dann auch noch eine Antwort zurückschickt. Ja, vielen Dank. Ähm, Matthias hat bestimmt noch ein paar Fragen an euch. Kommt da einfach mal rüber, genau. Und wir Applaus nochmal für die erste Gruppe hier, die den Auftakt gemacht hat. Applaus ist ja schon spannend, Hello World ist ja das Programm von Jugendhackt, wo man Einsteiger macht. Wie sind eure Vorerfahrungen? Habt ihr schon mal im Vorfeld damit programmiert oder heute wirklich das allererste Mal? Also ich habe wirklich schon sehr viel programmiert. Und es war einfach nur noch mal so, um auch mal zu erfahren, was man sonst noch so alles machen kann. Und das war ja für mich so ein Einstieg in Hello World und nicht ins Löten und Programmieren. Genau, da gibt es viele Möglichkeiten, deswegen bist du bestimmt auch nächstes Jahr dann in Mecklenburg-Vorpommern bei Jugendhack dabei. Ja und die Galli Lope, ihr habt zum Schluss gezeigt, da werden ja auch private Nachrichten ausgetauscht. Ähm, ist es so eine Idee, um auch so mal ein bisschen private Kommunikation fernab von... Facebook und WhatsApp zu machen, um sich ein paar Geheimnisse auszutauschen? Äh, <lacht> ja, also es ist ein bisschen schwierig gewesen, weil es können halt auch andere Kaliopen das dann empfangen und dann so privat ist es dann nicht. <lacht> okay, also doch nicht so die ganz großen Geheimnisse aus dem virtuellen Tagebuch bekannt geben. Am Anfang haben wir auch gesehen, dass der äh, die kleine Roboter diese schwarze Linie abfuhr. Könnt ihr mal kurz erklären, woher weiß der denn eigentlich, dass er auf der schwarzen Linie bleiben muss? Kannst du dazu was sagen? Ja, also unten ist halt so ein so ein schwarzer Kasten, Sensor, ja, ähm, und da ist halt eine Art Fotoapparat drin und der guckt dann halt quasi, was unter ihm ist, ob weiß oder schwarz, und wenn er wenn man den Kasten über Schwarz hält, dreht sich der eine Motor und wenn man ihn über weiß hält, dann dreht sich der andere Motor. Ja, wunderbar. Glaube ich auch für Nicht-Informatiker perfekt erklärt. Dann nochmal danke für eure kurzen Ausführungen und nochmal einen Abschlussapplaus für unsere erste Gruppe.